In Lime kann man mit Quoten arbeiten, wenn man eine Quotenstichprobe umsetzen möchte. Wenn man also beispielsweise zur Hälfte jüngere Menschen und zur Hälfte ältere Menschen befragen möchte, dann kann man das so festlegen. Und das möchte ich in diesem Video einmal kurz zeigen. Ich habe dafür einen kleinen Testfragebogen angelegt, der einfach nur eine kleine Frage enthält. Und Wenn wir jetzt dafür eine Quote festlegen möchten, dann gehen wir hier auf die Umfrageeinstellungen und dann auf Umfragequoten. Dort kann ich jetzt zunächst mal klicken auf neue Quote hinzufügen, kann dann der Quote einen Namen geben, ich nenne die einfach mal Quote 1 und dann hier direkt schon das Limit eingeben. Ich kann also sagen, wie viele Personen sollen aus einer bestimmten Gruppe befragt werden. Die Definition dieser Gruppe erfolgt dann später. Ich sage jetzt also mal, dass aus einer bestimmten Gruppe jetzt nur eine Person zum Beispiel befragt werden soll, um das gleich ganz einfach testen zu können. Und die restlichen Voreinstellungen können wir so lassen. Wenn also die Kontingen, das Kontingent erreicht wurde, also die Quote erfüllt ist, dann soll die Umfrage beendet werden und die Leute bekommen dann hier so eine kleine Nachricht. Leider haben ihre Antworten eine Quote dieser Umfrage überschritten. Das speichern wir, dann ist diese Quote angelegt und dann kommt jetzt der Schritt, wo ich jetzt die Bedingungen sozusagen hinzufügen kann, welche Leute sollen denn in diese Quote hineingerechnet werden und dafür kann ich hier auf antwortoptionen hinzufügen und kann dann auswählen welche leute sollen in diese quote reingerechnet werden ich wähle jetzt einfach die frage die ich habe gehe auf weiter und kann dann auswählen welche antwortmöglichkeit soll gezählt werden ich nehme jetzt mal antwortmöglichkeit a das können jetzt zum beispiel die jüngeren befragten in ihrer befragung sein. gehe ich auf weiter und dann sehen sie jetzt hier dass das ganze hier eingefügt wurde man sieht also wir haben hier diese quote 1 und die besteht eben aus Leuten, die die Frage V1 mit Antwort A beantwortet haben und das Limit liegt bei 1. Also eine Person darf mit Antwort A antworten und wenn dann weitere Personen kommen, die mit Antwort A antworten wollen, dann wird diesen Personen eben diese kleine Nachricht angezeigt. Leider können Sie nicht an der Umfrage teilnehmen, da die Quote erfüllt ist. So, wir schließen das und im Prinzip haben wir jetzt schon alles gemacht, was wir brauchen und das wollen wir jetzt mal testen. Deswegen gehe ich jetzt hier auf diese Umfrage aktivieren, speichern und aktivieren. Wer dann noch gefragt, ob ich einen geschlossenen Teilnehmendenkreis haben möchte. Nein, danke und schon ist die Umfrage aktiviert. Jetzt kann man diesen Umfragelink hier nehmen und testweise die Umfrage ausführen. Alternativ kann man auch hier oben direkt klicken auf Umfrage ausführen. Ich klicke hier auf Weiter und dann wähle ich einmal Antwort A und klicke dann auf Absenden und bekommen dann die Info. Vielen Dank, Ihre Antworten wurden gespeichert. Und dann mache ich dasselbe nochmal, Umfrage ausführen. Jetzt ist die Quote schon erfüllt, weil schon eine Person mit Antwort A geantwortet hat. Jetzt wähle ich wieder Antwort A und gehe auf Absenden. Und dann kommt jetzt hier die Nachricht, leider haben Ihre Antworten eine Quote dieser Umfrage überschritten und für diese Person wird eben dann die Umfrage beendet. So funktionieren die Quoten. Wichtig ist noch, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch für, um, für die Antwortmöglichkeit B die Anzahl der Befragten beschränken wollen, dann müssen Sie dafür eine neue Quote errichten und diese hinzufügen. Viel Erfolg bei der Umsetzung.